Und dann lande ich auf dem Desktop. Der, bei mir ist, der Desktop ist bei mir jetzt noch recht gut aufgeräumt. Das System benutzt jetzt hier 14 Tage ungefähr in dem Modus. Ja. Gut. Auf dem Desktop sehen Sie ähnlich wie bei Windows unten eine Startleiste mit einem Startmenü. Ein paar Buttons. Ne? Das ist hier LibreOffice zum Beispiel. Excel-Tool sozusagen oder eben das Word Alternative auch von LibreOffice das Ganze auch mit ein bisschen bunten Icons das ist eine Anpassung, die wir gemacht haben weil die einfach schöner sind die Taskleiste wie bei Windows und der Infobereich alles ähnlich wie bei Windows ne? Datum, Uhrzeit, Batteriesymbol, WLAN-Netze Lautstärke hoch, laut, leise. Ne? Das Mikrofon, wo ich gerade reinspreche, ist angeschlossen. Jo, passt. Ansonsten haben wir hier auf dem Desktop noch den persönlichen Ordner. Der landet natürlich direkt bei mir, deswegen ist es auch der persönliche Ordner, wo ich dann meinen Unterordner, Bilder habe oder eben Dokumente, meine Downloads, Musik. Da habe ich SWR3 drin als Radiosender. Öffentlich ist leer, mein Schreibtisch, der Schreibtisch ist de facto der Desktop. Das ist sicherlich mit dem, was hier drauf ist. Da hier aber nur die Systemsymbole drauf sind, ist das Schreibtisch selber leer. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel in Orden anlege, dann erscheint er hier genauso. Bei Videos, das ist das, was ich hier, diese Bildschirmaufnahmen, die ich mache. Virtual Box ist ein Ordner, den ich händisch angelegt habe, Vorlagen ist eigentlich klar und VPN-Verbindungen brauche ich für die Arbeit, um mich bei der Arbeit einzuloggen. Diese Nutzung von diesem Dateibrowser ist vergleichbar mit dem Explorer. Sprich, ich kann jetzt hier in die Verzeichnisse reingehen und ein neues Verzeichnis anlegen. Test. Und darin wiederum auch zum Beispiel ein Dokument anlegen. Hallo Welt. Wenn ich hier anklicke entsprechend, dann öffnet sich jetzt hier der Texteditor, weil es eine Textdatei ist. Hallo Welt. Und so, ich kann es hier speichern und fertig. Ja. Wie im Explorer-Fenster auch, in einem normalen äh, Windows Explorer kann ich auch auf andere Netzwerkgeräte zugreifen, zum Beispiel auf ein NAS-Laufwerk. Dazu gebe ich smb Schrägstrich ein und den Namen des Laufwerks, das heißt hier bei mir NAS. Der bietet mir jetzt die Freigabe Volume 1 an. Und wenn ich mich damit verbinden möchte, dann fragt mich nach Benutzer ein Passwort, was ich dann natürlich dann entsprechend eingeben kann und dann bin ich drauf. Diese Freigaben selber kann ich auch als Lesezeichen anlegen. Das geht dann hier oben über Lesezeichen. Und wenn ich dann entsprechend darauf klicke, dann wird ich auch wieder am Benutzer und Passwort gefragt. Selbstverständlich. Sicherheit geht vor. Da brauche ich aber mir die, oben diese Eingabe nicht äh, tätigen. So, das Startmenü selbst ist unten links in der Ecke. Da gibt es Beenden, Abmelden, Bildschirmsperren, Steuerzentrale, das ist vergleichbar der Systemsteuerung, und mein persönlicher Ordner zum Beispiel. In der Steuerzentrale kann ich sämtliche Systemerstellungen zentral verändern, wie bei der Systemsteuerung bei Windows. Das ist gruppiert nach Sachen, für die man Administrator-Passwörter braucht, das ist halt die Systemverwaltung zum Beispiel oder auch Benutzer anlegen Gehe für Gerät anlegen kann ich hier die Bildschirm einstellen oder die Maus anpassen und so weiter ich kann hier persönliche Angaben noch machen meinen Benutzernamen ändern zum Beispiel so die anderen Programme verbirgen sich hier auf der rechten Seite da habe ich einerseits die Favoriten die ich frei definieren kann und alle Anwendungen, die nach Kategorien unterteilt sind. Ich habe jetzt hier schon einiges installiert. Äh, es gibt hier oben alle. Und da kann ich jetzt zum Beispiel Audio City starten. Das habe ich noch nie gemacht. Müssen wir testen. So. Begrüßungsfenster von mir aus. Und das das Programm offen. So welches Audio City auch haben will und ich möchte nicht so rumklickern. Dann kann ich das auch eingeben. Audi. Ne, der Audio City. Und kann ich auch wieder raufklicken und dann habe ich es auch wieder gestartet. Um es die Favoriten reinzuholen, kann ich es auch rechts anklicken. Und dann kann ich es hier zum Schreibtisch hinzufügen. Dann erscheint er mir hier oben auf dem Desktop. Zur Leiste hinzufügen. Dann erscheint er hier unten neben dem Startmenü. Oder eben in Favoriten anzeigen. Zack. Und wenn ich jetzt hier auf Favoriten gehe, dann habe ich es hier entsprechend mit drin. Genauso kannst du hier entfernen, rechtsklicken, ausverritten entfernen. Das ist wie bei Windows. So. was gibt es noch wichtig zu sagen? Dateien löschen geht natürlich auch. So, hier äh, löschen, da ist löschen, delete, fertig. Als E-Mail-Programm ist Thunderbird drauf, als Webbrowser ist Google Chrome drauf. Ich habe jetzt hier die Startpage als Startseite eingetragen. Das erkläre ich auch im anderen Video, warum ich das so mache. Es hat Sicherheitsgründe. Ansonsten ein normales, einfaches Betriebssystem, mit dem Sie ohne schlechtes Gewissen im Internet surfen können, Briefe schreiben können, drucken können, E-Mails schreiben können, ohne dass Sie jetzt großartig Risiken eingehen. Die Software ist komplett frei, in der Regel auch kostenfrei, aber die Programmierer, die freuen sich natürlich über Spenden. Dazu beraten wir Sie natürlich auch gerne. Ansonsten viel Spaß mit dem Linux-System und probieren Sie es aus. Wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie auf uns bitte zu.